Herzlich willkommen zu Let's Talk Campus in, und vor allen Dingen herzlich willkommen zur Session Lernraum, nachhaltige Gestaltungspraktiken für gemeinsame Lernräume. Und ich darf das Wort ganz, also ja, ja erstmal weiterleiten an die SpeakerInnen, die heute mit mir im Raum sind, sind Bettina Tran, Karl Wilhelm Poland und Katharina Bellinger für Sie bereit. Und wir möchten ganz gerne Sie darauf hinweisen, dass Sie ähm, die Q&A-Function nutzen können in der Navigationsleiste und ähm, bei weiteren Fragen stellen Sie sie gerne einfach direkt in den Chat oder Ihre Fragen, wie gesagt, in die Q&A-Function und ja, viel Spaß und ich übergebe mal. Ja, vielen Dank, Julia. Ähm, jetzt, genau, ich würde einmal den Screen-Time Oh, jetzt heißt mich wieder doppelt. Okay, dann würde ich jetzt mal Loslegen, ja. Also herzlich willkommen auch von meiner oder unserer Seite. Wir freuen uns natürlich heute hier dabei zu sein. Vielleicht äh, ganz kurz, äh, ähm, bevor wir loslegen. Ähm, mein Name ist Katharina Bellinger und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch Designerin, sowie Lehrbeauftragte an der HTW Dresden äh, im Fachbereich Design und ähm, ich freue mich heute gemeinsam, wie gesagt, mit meinen beiden Studierenden Bettina Tran und Karl Poland, über den letzten Kurs für das äh, vierte Semester Lernraum plus nachhaltige Gestaltungspraktiken für gemeinsame Lernräume im Designkurs aus dem Sommersemester sprechen zu dürfen. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, äh, bevorzugt gerne in die Q&A-Spalte schreiben ähm, und die Studierenden wie gesagt, kamen eben auch frisch aus der, zwei, der äh, zweijährigen Online-Lehrung und haben demnach auch primär nur den digitalen Lernraum, wie wir heute haben, kennengelernt. Und äh, ich habe äh, sozusagen als Lehrbeauftragte im äh, Vorfeld eine Umfrage zum Stimmungsbild auch der Studierenden äh, vor dem Semesterstart äh, gemacht. Und so konnte ich auch so einen Status Quo eben erfassen. Ähm, da wurde mir so ein bisschen bestätigt, beziehungsweise auch die Lage bewusst, dass wir in der Zeit viel an Wissen dazugewonnen haben und neue Chancen eben auch für die Lehre oder das Lernen sich ergeben hat, aber auch eben deutlich Defizite verzeichnet werden konnten. Und von den Studierenden heißt es eben, aus dem Designbereich jetzt eben, mir fehlen definitiv einige, äh, einige praktische Kompetenzen wie die Arbeit in der Werkstatt oder dem Fotostudio. Studierende haben sich mehr auf ähm, KD, also äh, Kommunikationsdesign, als Schwerpunkt festgelegt, da sie unsicher oder noch zu unerfahren im Bereich Produkt und dazugehörige ähm, Methoden sind. Oder es hieß auch, fachlich kann ich sagen, eine Weile lang studiert zu haben, aber praktisch bin ich auf demselben Stand wie vor dem ersten Semester. Und das war eigentlich so ein bisschen oder das brachte mich zur Schlussfolgerung, dass besonders in Post-Corona-Zeiten oder in Corona-Zeiten angewandte Formate in der Designausbildung eben auch wichtig sind, um weitere verlorene Generationen auch vorzubeugen. Das heißt, äh, zu vermeiden, in kürzester Zeit Wissenslücken zum Beispiel zum Materialkunde aufarbeiten zu müssen, um den gleichen Ausbildungsstand zu bekommen äh, wie andere Kohorten. Gefragt habe ich mich dann auch, ob es Designformate jenseits einer industriellen Produktion gibt, die in der Lage sind, die Verschränkung von Konsum und Klimakrise aufzulösen. Und die, die leitende Frage auch innerhalb des, ähm, des Kurses war eben, oder was uns begleitet hat, wie können Designstudierende, wie können die Studierenden wirklich befähigt werden, ihre eigene Lernumgebung ihren Bedürfnissen anzupassen und nachhaltig zu gestalten. Vielleicht ganz kurz nochmal ausgehend, also von den Studierenden wirklich, ähm, zu sehen. Und äh, da, wo sie gerade stehen, ihre Kompetenzen, sehe ich auch die Hochschule auch als zentralen Ort oder wir, ähm, die zum Beispiel, zum Beispiel Raum für Werte, Haltungen vermittelt und auch für unterschiedliche Ebenen zwischen Transparenz und Partizipation auch vermittelt und eben auf dieser Ebene arbeitet. Und ich selbst sehe auch mich jetzt als, als Motivatorin, als Impulsgeberin, als Coach, und den Kurs als Prototyp und Möglichkeitsraum, der weiterhin iteriert werden muss und gemeinsam auch mit den Studierenden entwickelt werden sollte. Den Kurs oder das Format, das ich gewählt habe, sehe ich ergänzend mit dem Schwerpunkt der nachhaltigen Gestaltung und darüber hinaus sind eben auch außeruniversitäre Lernorte nicht zu vergessen was sehr wichtig ist in dem, in dem Format. Und ich kann Ihnen oder ich kann euch, wir haben uns auf das Duo äh, geeinigt, kann ich, oder wir können nur einen kleinen Einblick von dem Kurs geben. Und äh, wir konzentrieren uns dabei äh, auf drei wesentliche Komponenten aus dem Explorations- und aus der Projektphase. Das heißt, äh, nachhaltige Methoden und Herangehensweisen. Also wir werden einen Einblick in das Prototyping geben, Orte zirkulärer Praxis diskutieren und Materi äh, Material Loops werden dann äh, Karl und Betty ihre zwei äh, Projekte vorstellen. Eben mit dem besonderen Fokus auch auf nachhaltige Gestaltungspraktiken. Das heißt, wir haben uns mit dem Open Circular Design befasst. Ja, was ist das eigentlich genau? Mal ganz kurz für diejenigen, die das nicht kennen. Es ist eigentlich eine Begriffsfindung von Lars Zimmermann, der Gründer von MeFactory in Berlin eben. Der hat das ins Leben gerufen. Und es ist eine Designutopie, die unsere Beziehung eigentlich zu Konsumgütern um uns herum wandeln will. Und äh, Hintergrund dafür ist eben auch mit der Kombination aus Open Design und Circular Design erscheint ein Ansatz eines wirklich nachhaltigen Designs, sagt er. Und Circular Design ist die Vision eines Designs, das Ressourcen und die Umwelt bewahrt, indem es zukünftige Wieder- und Weiterverwendung seiner Materialien und Bauteile plant. Open Design dazu, ergänzend dazu, ähm, hat eine, ist sozusagen die Vision einer Demokratisierung von Design. Ähm, und alle können mitgestalten und teilweise sogar mitproduzieren. Also für die Studierenden ähm, schien dies eben auch so ein komplett neues Feld äh, aufzumachen und eine Thematik, die bisher wenig Aufmerksamkeit äh, auch in dem Studium äh, erhalten hat. Ähm, und daher war es mir eben auch ein großes Anliegen, ähm, sozusagen alternative Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume aufzuzeigen. Hier nochmal ganz kurz die neuen Eigenschaften oder Designrichtlinien, nach denen dann gestaltet wurde. Ähm, die sind eben äh, ja von der MiFactory äh, in vielen Jahren Experimenten herausgearbeitet worden. Äh, das heißt zum Beispiel Standards, also standardisierte ähm, Standardisierung von Materialien, Bauteilen und Verfahren ähm, etwas einfach äh, zu design. Das heißt, dass es leicht zu verstehen und nachzubauen ist. Also für auch Personen, die eben nicht aus dem Design kommen, ähm, dass es wirklich verständlich ist, äh, pre use dann sollte es bildend sein, modular, upcyclingfreundlich ähm, oder auch recyclingfähig und äh, biosphäre schützend und offen lizenziert. Jetzt würden wir ganz kurz auf Explorationsphase Snippets eingehen. Also wie gesagt, wir können heute nicht alles zeigen, aber um so eine Herangehensweise an diesen an dieses Lehrformat zu zeigen, würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz sozusagen im einem Einstieg eine Feldanalyse, die die Studierenden gemacht haben, mit sich selber sozusagen. Also dort habe ich sie ja abgeholt, nämlich im Homeoffice, also in der Online-Lehre. Und darum, da ging es, dabei ging es darum zu reflektieren, äh, wie sie eigentlich arbeiten und was äh, sie zum Arbeiten brauchen. und ähm zum lernen und hier hat äh, sich herausgestellt diese re recht minimalistische arbeitsweise die schon zu erkennen ist also normalerweise hat man im design eben auch ganz viele prototyping materialien das heißt sehr viel ähm, ja eher, eher ähm, werkzeug und, äh, ne? und vieles ist jetzt natürlich in den digitalen raum äh, geschiftet worden und ähm, da waren eben die wichtigsten hilfsmittel ähm, laptops alles was was sozusagen ähm, dann auch digital funktioniert. Und ähm, ja, dann sind wir sozusagen auch nochmal, äh, haben wir uns in der, in der ähm, Hochschule getroffen und am Anfang habe ich sozusagen, haben wir den Workshop Space Force gemacht. Ähm, es befasst unterschiedliche kleine Taskforces ähm, und davon war das, äh, da hier, hier war das Untersuchen und Bestimmen der Raumtypen auf dem HTW Campus eben ähm, im Vordergrund. Ähm, räumliche Qualitäten und Merkmale sollten analysiert werden, Defizite, Probleme erkannt und im Anschluss neue Ideen für kreative Räume äh, vorschlagen zu können. Und hier griff, äh, griff ich eben auf die Methode des Quick and Dirty Prototyping zurück. Der eine oder die andere kennt das vielleicht. Das ist ein Modell, also ein Modell in kürzester Zeit mit einfachen Hilfsmitteln, in dem Fall Abfallmaterialien und Werkzeug zu bauen. Und ähm, weil ich eben auch gemerkt habe, wie super gehemmt die Studierenden vielleicht auch waren, äh, am Anfang in das Material zu gehen, weil sie eben äh, so viel online äh, gemacht haben, half diese Kreativitätstechnik äh, eben nicht so viel darüber nachzudenken und schnell äh, Ideen zu generieren und ins Machen zu kommen. Und die Qualität hierbei ist, äh, die Qualität der Idee ist hierbei jetzt nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist sozusagen das sp äh, spätere Feedback und die Idee zu verbessern. Ja, die Räume, die sie öffentlich oder die gewählt wurden, waren die eigenen Räume der Fakultät Design. So sehen die aus in Dresden. Hier fielen Begriffe wie, oh, die sind zu langweilig, zu kalt, zu steril, keine vielfältige Nutzung, keine kreativen Impulse, keine Ruhe. Und die Raummodelle, die dann gestaltet wurden, lieferten eben Informationen über die räumlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Studierenden in Bezug auf verschiedene Lernsituationen und kreative Arbeitssettings. Und ich hätte auch eine Umfrage machen können ähm, und wir hätten das irgendwie textlich festhalten können. Aber ähm, hier ging es eben bei, dabei darum, wirklich Hands-On zu arbeiten und ähm, die räumliche Auseinandersetzung damit und es zieht eben darauf ab, die Studis dazu zu bringen, über bestehende Praktiken und Zukunftsvisionen zu sprechen. Und äh, schon mit den einfachsten äh, Mitteln wurde zum Beispiel ein Eierkarton zum Sofa, Verpackungsmaterial zu Akustikpanels und Klopapierrollen zu Fla äh, Pflanzenübertöpfen. Und es wird auch eben deutlich, dass vor allem ein offener Raum gebraucht wird, der mit neuen Ideen und Projekten äh, wächst, das heißt kreative Räume, Begegnungsstätten, Pausenruheräume, Raum-in-Raum-Konzepte, also Gruppenarbeitsplätze, die eben auch zum, das Wohlbefinden fördern und einladen und die Studierenden sammelten hierbei praktische Erfahrungen mit den räumlichen Möglichkeiten und reflektierten auch gleichzeitig über die Beziehung zwischen Raum und Praxis, wodurch eben auch das Umweltbewusstsein und Kompetenz miteinander verbunden wurde. Shh. <sighs> Schauen wir in die Orte der zirkulären Praxis. Hier haben wir eben ähm, das Einbeziehen äh, sozusagen dieser Orte, der außeruniversitären Orte, die innerhalb des Curriculums oft fehlen, aber eben auch sehr ähm, wichtig sind zu etablieren. Und im Rahmen dieses Designkurses wurde dann unter anderem der Konglomerat äh, ähm, mit eingebunden, also ein Zusammenschluss verschiedener offenen Werkstätten mit, äh, mit Materialvermittlungen in Dresden. Ähm, und hier konnten wir auch Einblicke in die verschiedenen Werkstätten bekommen, unter anderem die Kunststoffschmiede kennenlernen, also eine Werkstatt und Entwicklungslabor für Plastikrecycling. Da kann jeder jeder vorbeikommen und den eigenen Abfall verarbeiten. Und äh, hier sind wir dann auch in die Entzündstoffe, ähm, Materialvermittlung. Also es ist auch so ein Ort, der das Ziel hat, sozusagen Reststoffe vor der Entsorgung zu retten und zurück in den Kreislauf zu führen, indem sie eben wieder Menschen zugänglich gemacht werden. Und dafür werden die Materialien bei der Materialvermittlung gesammelt, aufbereitet, sortiert und schließlich weitergegeben. Und Eben Orte wie der Konglomerat und solche Orte haben wir ja auch äh, hier in Berlin ähm, ist sozusagen sind Orte, die Wissen, Ideen und den Umgang auch mit Ressourcen anders kommunizieren. Also dort geht sozusagen so eine kulturelle Transition schon von Staten und die Selbstwirksamkeit wird erfahren. Und das sollte auch als Chance ähm, für die Ausbildung, also Designausbildung, aber auch natürlich disziplinübergreifend verstanden werden. Und hier haben die Studierenden dann äh, sozusagen so eine kleine Aufgabe wiederbekommen. Ähm, also, dass äh, sie sollten als Studihelfer leihen, also ein Produkt entwickeln, das sie in ihrem Studiumsalltag als der, äh, an der Fakultät Design unterstützen könnte und eben nach den Richtlinien des Open Circular Design. Und hier liegt der Fokus ähm, auch auf das praktische Tun wieder, die Wiederverwendung des Materials. Hier konnte auch schon ähm, äh, sozusagen auch ähm, ja erkannt werden, dass die Studierenden total inspiriert waren von, von den vielen Materialien um sich herum und äh, dadurch ist ein ganz anderer Flow entstanden. Ähm. Und hier war die auf, oder hier war, von dem Team war sozusagen die Frage ausgehend, wo und wie lässt sich überall flexibel arbeiten. Und dann war die Idee dieser All-in-One-Box, äh, die sozusagen Stuhl und Sitzfläche mit Rückenlehne vereint, aber auch ein ausklappbarer äh, Tisch mit Beinen und Arbeiten für das, Lab, äh, für das Arbeiten äh, mit dem Laptop äh, auf dem Boden oder auch draußen äh, in, in der Natur. Genau, wie können Studierende Feedback zu ihren Arbeiten bekommen und auch in Kontakt mit bisher unbekannten Kommilitonen treten, da war die Idee, das ist auch, da war Betty auch im Team, die Idee des Austauschtisches, das, wo sie dann auch nochmal drauf eingehen wird, ganz kurz und wie kann man auf bestehende Strukturen auch der Hochschule zurückgreifen, hacken und auch diese umnutzen und da war die Idee eines Regalsystems für bestehende Rollcontainer. Und die Explorationsphase eben hier diente als Kontextualisierung äh, sozusagen des äh, spielerischen Austestens und des, Rasant, äh, des, des Randtastens an den Designkontext um eben, das half dann so, sozusagen die Interessensfelder auch einzuordnen und die Vision äh, und sowie Umgang mit Material und Ressourcen auch zu schärfen. Und generell hat die Explorationsphase den Studierenden auch geholfen, erstmal in der Hochschule anzukommen, die Räumlichkeiten kennenzulernen, sich mit ihnen und ihre auch dem Arbeitsklima vertraut zu machen, um eben eigene Lern- und Arbeitskultur ähm, in der Hochschule entwickeln zu können. Genau, in Teamarbeit waren die Studierenden dann gefordert, eigene Projekte nach den Gestaltungsrichtlinien des Open Circular Design ähm, und daraus indiv individual sozial verträgliche ressourcenleichte Produktkonzepte für neue Lern- und Arbeitssituationen zu entwickeln. Und im nächsten Schritt wird jetzt äh, Betty und Karl ihre Projekte vorstellen. Sehr schön. Ähm, ja, genau. Nach unserer Recherche in der Hochschule entstand aus dem Bedürfnis heraus dann schließlich unser Projekt Modo, um fehlende Arbeits- und Entspannungsmöglichkeiten anzubieten. Und vor allem die Möglichkeit, vielleicht beide miteinander zu verbinden. Genau, für uns spielten die Themen Austausch in der Gruppe, Modularität, leichtes Verständnis eine große Rolle, äh, wie zum Beispiel bereits bei unserem ähm, der Anfangsidee eines Austauschtisches sicher, sichtbar war. Zwar wurde diese Idee dann von uns recht schnell ähm, verworfen, aber äh, sie beeinflusst uns schon sehr bei unserem weiteren Prozess, gemeinsames Arbeiten und Austausch beizubehalten. Genau, angefangen haben wir dann mit den ersten Schaumodellen um die verschiedensten Kombinationen und Ansätze der Module auszuprobieren, äh, um natürlich das meiste Potenzial aus dem Baustein herauszuholen. Das sieht man vielleicht dann hier unten ganz gut. Ähm, genau, und da die Inspiration von Kindersoft-Bausteinen kam, wollten wir dann natürlich auf ähnliche Materialien zugreifen. Und das natürlich auch aus Gründen wie Stabilität und Flexibilität der Gestaltung. Ähm, genau, erst im Prozess wurde dann deutlich, wie zeitintensiv die Materialrecherche dann doch äh, und die Anschaffung war äh, und da unser Anspruch und äh, die Herausforderung war, komplett alles zu recyceln und nicht nur einfach mit einem Klick, wie wir es gewohnt sind, auf Amazon zu bestellen, ähm, haben wir dann auf diversen Plattformen wie eBay Kleinanzeigen, auf Straßen, bei Freunden, äh, bei Restposten auf, in alten Lagern gesucht und nachgefragt nach Materialien. Genau. Die Füllung setzte sich dann schließlich aus den unterschiedlichen Schaumstoffresten zusammen, aus alten Matratzen, äh, Sofas, Resten auf der Straße und für die Hüllen und Verbindungen der Module wurden dann alte Banner äh, und Plan verwendet und auch Klettverschluss aus der Materialvermittlung genommen. Genau. Und somit ergab sich dann am Ende ein modulares Möbelstück, hergestellt aus Recyclingmaterial und äh, das vor allem mit einfachen Werkzeugen ähm, hergestellt wurde, also wirklich einfache Cutter und Scheren haben wir nur verwendet, ähm, das eigentlich wahrscheinlich jeder zu Hause hat. Und uns wurde einfach bewusst, was man alles erreichen kann mit nur wenigen Mitteln und vor allem ähm, schon vorhandenen, die eigentlich im Müll gelandet werden. Und ja, und schließlich hatten wir dann äh, Modo, das einfach zu verstehen, baubar ist und äh, modular und recycelt und natürlich äh, nach den Voraussetzungen des Open Circular Designs und vor allem natürlich die Möglichkeit verschafft, von einer Arbeits- auf eine Entspannungsatmosphäre zu wechseln und auch mit der Berücksichtigung von gemeinsamen Arbeiten und dass es bildend ist und für alle zugänglich sein sollte. Ja, da würde ich an Karl weitergeben. Ja, klar. Gerne. Ähm, ja, wir haben ja vorhin schon äh, ein bisschen was von dem Ansatz, den Gustav und ich äh, gewählt haben in der Gruppe ähm, gesehen. Ähm, Den haben wir auch beibehalten. Das war zwar da nur das, das Slow Prototyping, aber das hat uns irgendwie nicht losgelassen, weil wir die Idee irgendwie so cool fanden, ähm, schon vorhandene Sachen äh, in unseren Studiezimmern irgendwie zu nehmen und daraus irgendwie was Cooles zu machen. Ähm, und daraus haben wir dann unseren He Eckart entwickelt. Ähm, und der Eckart ist quasi ein modulares ähm, Regalsystem, was man... Prinzipiell ja überall hinstellen könnte, aber in dem konkreten Fall jetzt auf die äh, drauf draufpackt und somit quasi einen Raumtrenner, Schrägstrich, Regal schafft, der wunderschön individualisierbar ist. Ähm, und ja, man somit einfach den, den Raum auflockern kann, wie ihr oben links auf den Bildern seht, ähm, und einfach einen Lernraum schafft, der nicht so ganz klar strukturiert ist, sondern man einfach auch äh, ein bisschen Freizeit irgendwie da reinbekommt und ähm, ja, das einfach ein bisschen individueller. Ähm, gestaltet bekommt. Ähm, um das irgendwie zu realisieren, ähm, haben wir uns dann mit der Kunststoffschmiede zusammengetan. Das ist ein Teil des Konglomerats in Dresden, ähm, die sich auf recycelten Plastik ähm, fokussiert haben und mit denen es quasi möglich ist, äh, im Spr äh, Kunststoff verfahren ähm, ja, verschiedenste Plastikteile herzustellen. Ähm, und das war natürlich für unsere für Regalsystem unsere absolut optimal weil wir natürlich nach Open Circular Design äh, auch gestalten wollten. Und um das Regalsystem dann noch perfekt zu machen, haben wir uns quasi noch, noch alte Besenstile gesucht, ähm, die dann quasi die restlichen Teile des Schranks darstellen. Ähm, hier seht ihr da kurz noch unser, unser Prototyping. Ähm, und links sind die wunderschönen Rollcontainer. Ähm, ja, was sich irgendwie als schwierig herausgestellt hat, ist die Komplexität der Verbindungsstücke. Also es wurde viel Prototyping betrieben, um vor allem nach den Designrichtlinien, ähm, die irgendwie Spritzgussverfahren halt vorgibt, ähm, irgendwie zu arbeiten. Ähm, es hat vieles nicht gehalten, es musste vieles neu entworfen werden, es musste vieles irgendwie so entworfen werden, dass es halt auch am Ende mit der Produktionsweise äh, in Verbindung klappt. Und ähm, ja, das war eine große Herausforderung, hat aber auch wirklich super viel Spaß gemacht. Ähm, genau, hier seht ihr dann auch ein paar Bilder aus dem Konglomerat, wo wir dann dort waren. Ähm, das ist quasi alles mit Open... Source-Lizenzen auch gebaut, auch die Spritzgussmaschinen ähm, von den Jungs und Mädels, die, das dort, die uns dort geholfen haben. Äh, es sind alles, alles frei zugänglich, frei lizenziert, kann man, kann man sich runterladen, kann man selber zu Hause nachbauen, wenn man ein bisschen Zeit und, und Geld und Lust hat. Ähm, ja, und dann haben wir uns quasi eine, eine Negativform gebastelt für, äh, für, die, für die Regalteile, haben das Ganze spritzgegossen ähm, und danach ausgebohrt und ja, tada. Da ist unser, unser wunderschönes äh, Eckteil für den Eckart. Und ja, genau. Dann haben wir am Ende nochmal, bevor wir das quasi in den, in den Raum stellen wollten, ähm, haben wir noch ein paar Renderings irgendwie gemacht, um einfach mal zu testen, ja, wie funktioniert das? Könnte das im Raum aussehen? Und das ist der das Konzept, wie es irgendwie sein soll. Und das ist der Schrank am Ende geworden. Ja, es ist halt vollkommen modular. Also man kann am Ende, jetzt wenn man einmal die Negativform hat, ähm, so oft, wie man eigentlich Lust hat, ähm, das Ganze replizieren. Ähm, es ist vollkommen recycelbar. Es ist ja offen lizenziert und, und einfach freundlich Und es hat super viel Spaß gemacht, das Ganze zu entwickeln. Ähm, genau, dann haben wir noch sowohl für Modo als auch für unseren Eckart ähm, quasi Bauanleitungen konzipiert, dass man auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat, wie wir vorgegangen sind, und dass man das auch einfach nachmachen kann. Ähm, in unserem Fall bräuchte man jetzt so die 3D-Daten dafür, Falls jemand Interesse hat, kann er gerne auf uns zukommen. Ähm, meine E-Mail oder unsere e mails sind auch verlinkt. Ähm, dann kriegt ihr das auf jeden Fall sehr gerne. Und ja. Ja, dann kommen wir zur Reflexion und ich hier gehe genau, dann, an Katharina. Ja, dann würde ich einmal noch mal übernehmen, äh, um euch dann auch noch mal hier so ein Gesamtbild zu geben. Ähm, also wie sozusagen dieses Semester konzipiert war. Ähm, die Durchführung der Lehrveranstaltung, hier mal so einen Ablauf äh, mit den Meilensteinen. Ähm, und was wir, oder was jetzt aus meiner Sicht sozusagen, was zu sagen kann, aus persönlicher Erfahrung, auch als Mentorin, äh, habe ich eben gemerkt, dass dieser Ansatz, wirklich in den eigenen Lernräumen äh, oder der Lernumgebung anzufangen, den Studierenden total hilft sich und ihre Arbeit erstmal zu reflektieren. Und sie sind ja auch selbst Nutzer in ihrer eigenen Gestaltung. Ähm, und das Arbeiten an lokalen Problemen bietet natürlich auch den Vorteil, dass man direkt in den Räumen partizipieren und verändern kann und äh, eben auch äh, Selbstwirksamkeit in dem Fall eben auch verspüren kann. Karl, willst du ganz kurz nochmal aus deiner Sicht, aus Studierender Sicht was sagen? Ja, klar. Ähm, also ich habe vorhin schon gesagt, dass ich es das total toll fand, das zu entwerfen. Ähm, aber was mir, glaube ich, vor allem sehr viel Spaß gemacht hat, äh, ist hier einfach mal so ein bisschen, bisschen tiefen Wissen über Material und, und Kreislauf zu bekommen. Also einfach mal an das Objekt ranzugehen und zu entwerfen und zu sehen, ach ja, ich habe jetzt hier Spritzgussverfahren, dafür muss ich das, das und das und das und das beachten, ähm, sonst funktioniert das nicht. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie auch so ein bisschen was darüber zu lernen, ähm, wie du irgendwie gleichzeitig ein Sorger bist, du bist Konsument, du bist Produzent, du bist Designer und irgendwie alles in einem. Ähm, und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, das einfach mal zu erfahren und vor allem auch praktisch zu erfahren und nicht nur äh, am, am Computer. Ja, genau. ja sorry. Äh, genau, für mich war es total toll, mal out of the box zu denken, mal ganz anders, ähm, andere Mittel zu benutzen und für alle nicht vielleicht an das Projekt ranzugehen, etwas komplett Neues zu entwerfen, was es noch nicht gibt, sondern einfach vielleicht etwas Besseres für die Umwelt zu entwerfen, was allen hilft und auch für alle zugänglich war. Und das ist einfach eine ganz neue Herangehensweise gewesen, die wir noch nicht kannten. Und äh, die wir erst jetzt gelernt haben, und ich glaube auch für spätere Projekte total toll ist, ähm, das weiterzubehalten. Genau, und abschließend würden wir jetzt, glaube ich, nur sagen, dass sozusagen dieses Lehrformat, also wir, woll wir wollten damit natürlich mögliche Inhalte und Methoden, also wie Prozesse, Ergebnisse und Erkenntnisse mit euch teilen. Und äh, wir gehen bewusst auch über den Bereich des Designs hinaus und sagen, dass dieses Format auch übertragbar ist ähm, und anderen Hochschulen für Partizipation und ein Umdenken eben sorgen sollte und gegenüber unseren Ressourcen auch äh, wichtig ist. Und gemeinsam oder wir sehen im ähm, Gemeinsamen Selbermachen äh, auch großes Potenzial, um eben auch die Geschicke der Welt ähm, in die eigenen Hände zu nehmen im Prinzip und wichtige Impulse für zukünftige Entwicklungen zu setzen. Und hiermit bedanke ich mich erstmal, ähm, auch bei meinen Co-SpeakerInnen und ähm, jetzt würden wir noch mal ganz kurz äh, die Q&A-Runde eröffnen. Dafür ähm, schließe ich jetzt mal hier meinen... Ja, vielen Dank, ihr drei. Das war ein spannender Tag. Es war wunderbar mitzuerleben, wie ihr euren Lernraum selber wahrgenommen habt, gestaltet habt. Ich kann leider gerade nichts hören. <lacht> Können die anderen mich verstehen? Ja. ja, okay. Das Zum Glück. Das, das haben wir schon getestet. So, jetzt kommt Betty gleich sind nochmal neu. Noch erste rein. Fragen schon im Chat bzw. in QA können gerne Fragen noch gestellt werden in den letzten Minuten. Es ist eine Frage, werden noch mehrere Räume in der Hochschule mit euren Möbeln ausgestattet? Ähm, das äh, ist noch in der Mache. Also es ist ein bisschen, ähm, ist ja immer in so Institutionen etwas äh, schwieriger, auch mit der Kommunikation. Ähm, also äh, genau das. Das wäre eine Vorstellung. Ich glaube, wir hatten jetzt äh, im Prinzip erstmal unsere Designräume sind wir angegangen ähm, und äh, das wäre auf jeden Fall äh, ja möglich, ähm, müsste aber noch kommuniziert werden. Also wie zum Beispiel irgendwelche Zwischenräume, wo wir sagen, das sind eher so Unorte, wo man sich eigentlich aufhalten sollte, aber nicht tut. Also sowas äh, in die Richtung ist dann sozusagen ähm, schon angedacht, ja. Und daran anschließend gibt es auch noch eine Frage, was die Erstellung, Modellierung am Rechner betrifft. Welches Tool habt ihr dafür verwendet? Das wurde nicht ganz klar verstanden. Vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen. Ich glaube, das bezieht sich so ein bisschen auf mein Projekt. weil Ich glaube, Betty, ihr habt gar nichts am PC modelliert, oder? Nee. Nein. Äh, wir haben für die, für die Negativform und für das Werkstück auch, auch das an sich haben wir Autodesk Fusion genommen. Und ja haben dort das halt modelliert. Ähm, haben das Ganze dann immer mal 3D gedruckt, ähm, um Zwischenergebnisse irgendwie zu sehen, dann um irgendwie mal ranzuhalten, äh, zu testen, was hält auch, was funktioniert und was nicht. Und für die Renderings, was, was ihr am Ende ganz kurz gesehen habt, das ist mit Blender gemacht. Ja. Sehr gut. Ich glaube, das sind soweit die Fragen. Vielleicht kann ich noch eine Frage einwerfen. Was nehmt ihr als Studierende, jetzt aus diesem Semester oder aus dieser Erfahrung mit für euer weiteres Studium, für euer weiteres Semester? Was hat euch das persönlich auch weitergeholfen Und an Katharina vielleicht, wie nimmst du das dann als Lehrende ähm, mit? Welche Erfahrungen, welche Learnings nimmst du mit ins neue Semester? Woll, wollt ihr erstmal mal anfangen? <lacht> Betty, willst du was sagen? Ähm, ich glaube, es <lacht> ich glaube, das habe ich vorhin auch schon gesagt, also einfach neue Herangehensweisen zu haben, ähm, ganz anders auf die Dinge ähm, zu sehen und einfach ja nicht sofort äh, zu denken, okay, ich muss was Neues, was Neues, sondern vielleicht eher was Besseres, was Besseres, Design, genau. Ja, ich glaube, also was ich, was ich vor allem mitnehme, ist so ein bisschen, dass die Arbeit, das Arbeiten an der Materialität einfach ganz anderes Gefühl gibt für das, was man irgendwie entwirft und was man gestaltet. Und das ist das, was eigentlich so ein bisschen das Designstudium oder was das Designer ist irgendwie viel ausmacht, was bis jetzt aber krass gefehlt hat irgendwie in der Online-Lehre. Und ich bin sehr froh, dass irgendwie jetzt in dem einen Kurs ganz extrem mal drauf geachtet wurde und irgendwie mal gemacht zu haben. Und das, das nehme ich mit, dass mir das sehr viel Freude bereitet und es auch unfassbar hilft, Sachen zu entwerfen. Und Katharina, vielleicht als finalen Punkt noch im Sinne der Zeit, ähm, schließen wir dann auch gleich den Raum. Genau. Ich hätte jetzt, ich hätte natürlich jetzt noch ein paar Punkte zu nennen, aber ich kann, äh, ich kann vielleicht auch noch mal, wie gesagt, aus Lernender-Sicht sagen, ähm, auch gerade, das, das äh, gemeinsame Gestalten oder Arbeiten. Also ich würde das sogar noch noch mehr ähm, vertiefen und sagen, wir haben jetzt natürlich das so ein bisschen in so zwei Phasen eingeteilt. Also es gibt immer Input auch von von dem Lehrenden, von der Lehrende, äh, aber es ist äh, sozusagen für mich wirklich wichtig, auch dieses Lehr. Format, deswegen sage ich immer, das ist ein Prototyp, ähm, auch für mich ähm, mit den Studierenden gemeinsam äh, zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und äh, ich glaube, ähm, dahingehend äh, ist, ist äh, für mich äh, war eben auch nochmal diese Kommunikation oder das, wo man sagt, äh, total entscheidend. Äh, und ich habe auch so gemerkt, äh, dass es teilweise sogar... Ähm, dieses Arbeiten auf Augenhöhe, was mir total wichtig ist, aber das muss auch erstmal auch von den Studierenden irgendwie teilweise gelernt werden. Ne? Also die kommen aus der Schule und haben irgendwie so eine ganz andere Hierarchie äh, erlebt. Und äh, das, das ähm, da habe ich gemerkt, ich habe zwar auch Methoden angewandt und alles, die sozusagen darauf abzielen, aber ähm, ich glaube, diese Kommunikation ist ganz entscheidend. Und das ist für mich, das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ähm, jetzt mal sozusagen äh, Design dran gestellt, aber das, glaube ich, überwiegt alles. Kommunikation ist somit das Wichtigste. Das ja. ist doch ein schönes Schlusswort. Danke euch dreien vielmals für den wunderbaren Talk. Ich hoffe, Sie in der, als TeilnehmerInnen haben sehr viel mitnehmen können. Ähm, vielleicht könnt ihr noch einen Blick in den Chat werfen und da die letzte Frage beantworten. Und dann würde ich sagen, schließen wir den äh, Talk hier und ich schicke Sie alle zurück in die Lobby und dann können Sie an einem anderen Talk, Workshop, Coworking-Session teilnehmen. Und ja, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß yeah. bei Let's Talk Campus. Dankeschön. Wir danken Danke. euch auch Danke. für ja. die Teilnahme. <lacht> Tschüss.